Hallo ihr Lieben! Und Überraschung, heute ist nicht der Kai für euch da, sondern ich, Aline, vom Autohaus Linsig in die Volkeswalde. Ich habe heute die große Ehre, euer Adventszirchen vorzustellen. Und zwar verschenken wir vom Autohaus Linsig euch 10 WeConnect Go Boxen. Mit WeConnect Go verbindest du dein volkswagen Baujahr 2008 mit deinem Smartphone. Du brauchst nur unseren data die App, und schon gehen die beiden online. Du hast alle Daten im Blick, Verbrauch, Reichweite, Kilometerstand, deine nächsten Servicetermine und viele weitere Daten zu deinem Auto. Und wie gesagt, ihr bekommt nicht nur eine Box, sondern wir haben zehn Stück für euch. Also macht alle mit, viel Spaß und bis bald. Tschüss.